zu aktivieren. Die Körpermitte ist einer der wichtigsten Parts überhaupt, dazu zähle ich auch die Hüfte hinzu und der Rumpfbereich, besonders hier der Bereich Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, ganz ganz wichtig für den gesamten Körper, weil hier wird Kraft übertragen nach oben und unten und es ist unser Sicherheitsanker, wenn sich der Rumpf wohlfühlt, besonders der Rücken, dann ist der Rest auch sehr sehr zufrieden und wir fühlen uns einfach wohl. Dazu werden wir uns bewegen, wie immer. Wir werden zunächst in die Rotation reingehen. Wir hatten es schon mal gemacht und das ist auch gut so. Rotation ist was, was wir im Alltag viel zu selten machen. Deswegen dürft ihr jetzt mitmachen. Die Arme sind zusammen, die Hüfte dreht mit und ihr könnt die Bewegung langsam weiter werden lassen. Kopf dreht mit. Und auch gerne. Dreht ihr auch so ein bisschen die Hüfte mit ein und den Fuß auch mit, wie es bei Wurfsportarten ist oder Stoßbewegung wie beim Kugelstoßen zum Beispiel, weil da der gesamte Körper den Impuls gibt und nicht nur der Arm, der ist nur das wo es drin liegt, in dem Fall beim Kugelstoßen. Lasst die Bewegung weitermachen, spielt wieder mit eurer Atmung. In welchem Rhythmus ihr das macht, ist mir wurscht. Findet euren eigenen. Noch zwei. Einer noch. Sehr gut. Arme kurz lockern. Und dann gehen wir jetzt in die andere Seite. Arme wieder vor. Drehen uns rein. Auch hier langsam werden wir weiter. Und der Fuß dreht wieder ein bisschen mit. Kann auch sein, dass man was knackst, was kracht. Das ist nichts Schlimmes. Es ist nur ein Geräusch. Meistens fühlt es sich danach sogar relativ gut an. Manche, die bei Chiropraktikern sind, die kennen das. Meinen, dass es dort mobilisieren. Ich nenne es Einrenken. Ich finde es persönlich besser, wenn ihr das selbst macht. Statt das passiv einfach machen zu lassen, darf aber jeder selbst entscheiden. Hier habt ihr die volle Kontrolle über euren Körper noch zwei. Ein letzter. Sehr gut. gut. Arme ausschütteln, ein bisschen lockern. So. Die Bewegung, die wir jetzt machen, haben wir schon mal gemacht und das ist auch gut so. Wir machen eine Gegenbewegung nach hinten, weil wir uns mal wieder nach hinten beugen wollen, statt die ganze Zeit so zu sitzen. Gehen wir nach hinten, die Hände gehen hier dran, Hüften werden vorgestreckt, Brustwirbelsäule langsam aufrichten und atmen. Wer jetzt merkt, boah, geht eigentlich, habe ich mittlerweile ganz gut drauf, nehmt die Arme hinzu, Arme lang, bringt hier nochmal mehr Zug rein und ihr merkt, es wird anstrengender, deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr so viel labern. Atmen. den Wald aufziehen, Po anspannen, den Kopf nehmt er so, wie es für euch einfach angenehmer ist. Könnt auch vornehmen erstmal, könnt auch nach hinten nehmen, wie es für euch passt. Noch drei, zwei, letzter mit Bauchspannung wieder vorkommen. Hm. Ausschütteln, wir gehen runter in die Ausgleichsbewegung. Ach ja, ist das schön. Wieder schön rund machen. Einfach mal hängen lassen. Gerne könnt ihr auch wippen. Beine müsst ihr nicht durchstrecken, könnt ihr wie ihr möchtet. Hauptsache der Rücken wird immer wieder eingebeugt. Ausschütteln. Dann gehen wir gerne mal so ein bisschen zur Seite. Auch hier ein bisschen runtergreifen. Immer noch machen wir uns rund. Und gehen auch mal zur anderen Seite. Auch da reinwippen. Und könnt gerne mal so lustige Stimmen machen wie ich vorhin. Einfach dieses einfach mal loslassen. Das tut gut. Dann kann der Körper auch selbst besser loslassen. Wir kommen wieder hoch richten uns auf. Sehr schön. So, uns dürfte jetzt warm sein. Das ist gut so. Dann kannst du jetzt richtig losgehen. Jetzt, nachdem wir schon in die Rotation gegangen sind und uns nach hinten bewegt haben, fehlt eigentlich nur noch eine Bewegungsrichtung. Die machen wir jetzt. Die Seitbewegung. Dazu bringt ihr einen Fuß nach vorne, der andere ist hinten dran. Schaut es euch nochmal an. Ein Fuß ist vorne, der andere geht schräg nach hinten. Guckt, dass ihr ein bisschen weiter auseinander steht, nicht zu sehr zusammen, das ist sehr instabil, eher weiter auseinander. Sucht euch hier gerne was, da wo ihr euch gleich runterlehnen werdet, wo ihr euch zur Not ein bisschen stabilisieren könnt an der Wand, an einem Stuhl. Und dann geht ihr nämlich in die Seite rein. Das heißt, für euch, der ihr mich jetzt seht, ihr geht nach rechts rüber und der linke Arm kommt hier rüber. Die linke Hüfte streckt ihr weiter raus und sinkt hier eine. Ihr könnt aber auch erstmal den Arm unten lassen. Das ist etwas leichter für den Anfang. Wer geübt ist, nimmt den Arm hinzu. Die ganze Seite wird hier gleichzeitig aufgedehnt, aber auch gekräftigt, weil ihr müsst ja euch dort halten. Also kein passives Stretching, was wir hier haben. Tiefe Atmung. Beim Ausatmen könnt ihr gerne immer so ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, den linken Fuß nach unten drücken und die Seite hier nach schräg rausdrücken. Dass das Becken raus rausshiftet. Wir kommen noch tiefer rein. Jawohl. Ja, wird anstrengend. Aber ist okay. Ihr werdet die Seite merken, da zieht ganz gut was. Die letzten drei Atemzüge. Zwei noch. Und der letzte. Sehr gut einmal auflösen, lockern. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite jetzt. Also, linkes Bein kommt rüber, rechtes Bein kommt hinten dran, weiter rausschieben. Dann gehen wir jetzt in die linke Seite rüber, könnt ihr gerne die Arme wieder mitnehmen oder auch ohne Arme, dass ihr den Arm hier unten lasst und versucht dann einfach mit dem unteren Arm tiefer zu kommen. Ich versuche es nur mit Arm, geht. Wie gesagt, gerne hier was suchen, wo ich ein bisschen stabilisieren könnt. Wenn ihr das erste Mal macht, denkt ihr, was zum Henker mache ich hier. Alles ist okay. Wir brauchen auch mal ab und zu Verrenkungen, damit der Alltag gut zu handeln ist. Schön atmen. Wieder beim Ausatmen die Hüfte weit rausschieben und vielleicht noch mal ein Stück tiefer kommen. Guck, was ihr rausholen könnt, ohne es so zu erzwingen. Der Atem hilft euch, dass ihr tiefer einsinken könnt. Jawohl, macht es stark die letzten vier Atemzüge. Drei noch. Noch zwei und der letzte nochmal tiefer rein und dann lösen wir das Ganze auf und sortieren uns erstmal wieder. So, gerne das bisschen wieder lockern, ganz entspannt die Füße auseinanderbringen, ein bisschen das Becken kreisen, um dann mal wieder die ganze Gelenkflüssigkeit in im Rücken auch mal wieder zu verteilen. Das ist erstmal ein Schock für den Körper, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt. denkt der Körper, was zum Henker machst du da, aber wir geben ihm ja das Signal, dass es okay ist. Und wenn wer das öfter macht, dann kennt er das auch. Auch mal in die andere Richtung gehen, auch hier lang. Große Kreise machen, den Po auch ein bisschen nach hinten rausschieben, dass er da wieder auch wieder in jeden Winkel reinkommt war lustigerweise die Lieblingsübung in meinem Rückenkurs damals mit meinen Rentnern. Keine Ahnung warum, das haben sie geliebt. Beckenkreisen. Scheinbar tut's gut. Okay, wir lösen es einmal auf. So, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Wir machen was für Rückenmuskulatur und zwar Lendenwirbelsäule. In einer schnellen Bewegung tatsächlich, ja, wir machen mal was Schnelles. Jeder aber in seinem Tempo. Ihr stellt euch auf. Leichte Beugung habt ihr hier drin in den Beinen. Ihr werdet merken, auch das kann ein bisschen anstrengender werden, aber so, dass es noch machbar ist. Das Becken so kippen, dass ihr ein bisschen Bauchspannung habt. Aha, hier ist fest. Gut. Die Arme kommen lang. Versucht die Arme möglichst über oder auf Ohrhöhe zu bringen. Mal gucken, ob ich es gut kann. Und dann kommt ihr hier in diese Paddelbewegung rein. Wichtig ist, dass ihr nicht so sehr irgendwie den ganzen Oberkörper bewegt, sondern nur die Bewegung aus dem Schultergelenk, dass hier der Rücken stabilisieren muss. Geht los. Tack, tack, tack, tack, tack. Immer weiter. Ich versuche mal währenddessen zu reden. Wir haben hier die tiefer liegende Muskulatur dabei. Das ist die entscheidende, um den Rücken zu stabilisieren. Ja, es wird schwer beim Atmen. Ich halte mal meinen Mund. Tack, tack, tack, tack, tack. Noch fünf. Vier, Arme höher, 3, 2, 1, auflösen, Uff, durchatmen. Die tiefer liegende ist die ganz entscheidende, um uns stark zu fühlen in der Körpermitte. Ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen nehmt die mit rein. Es sind gar nicht so die großen Muskeln, die so entscheidend sind, dass äh, sich die Wirbelsäule wohlfühlt, sondern eher die kleinen, tieferen Muskeln. Und die können wir mit solchen lustigen Übungen trainieren. Wir machen auch einen zweiten Satz, kurz und knackig. Wieder aufstellen. Becken kippen, Bauch ist fest, Arme sind lang, Kopf ist hinten, gehen in die Paddelbewegung rein, tack, tack, tack, Arme oben, es bewegt sich nichts, außer den Armen, schön atmen, Arme bleiben oben, das ist immer die Schwierigkeit, 5 vier, 3 2 1, Auflösen. Sehr schön. Durchatmen. Dann werden wir jetzt diese Paddelbewegung auch unten machen. Ihr geht einmal mit nach unten. Setzt euch einmal hin. Mittlerweile dürft ihr euch warm sein. Die Arme sind hinten. So könnt ihr euch ein bisschen stabilisieren. Ihr könnt es auch ohne die Arme oben machen beziehungsweise könnt ihr könnt die Arme auch hochnehmen, so. Äh, dann wird es ein bisschen schwerer, aber nehmt sie erstmal hinten dran und dann werdet ihr mit den Beinen jetzt die Paddelbewegung machen. Die Bewegung, ganz wichtig, kommt aus der Hüfte. Das heißt, ich will nicht einfach nur die Füße hier sehen, sondern wirklich hier die Bewegung drin. Wie beim Schwimmen, da macht ihr ja auch die Bewegung aus der Hüfte im idealen Fall. Atmen, fünf. 3, 2, 1,5, 1, lösen. Wieder vorgehen. Wer dabei Schmerzen im Rücken hat, lassen. Lass die Übung einfach weg, könnt ihr demnächst nächsten andere machen. Wenn ihr die dann drauf habt, wisst ihr, okay, mein Rücken ist schon soweit ganz gut. Der hat jetzt keinen Stress. Wie gesagt, wenn er dort Stress verspürt, dann müsst ihr erstmal ein bisschen was befreien. Dass ihr solche Übungen überhaupt wieder machen könnt. Wir machen davon auch gleich noch. Zweiten Satz. Kurz nochmal durchatmen, dann kann es gleich weitergehen. Also, wichtig, wie gesagt, dass ihr euch nicht komplett zurücklehnt, sondern ihr bleibt schon einigermaßen aufrecht, ein bisschen zurücklehnen, passt schon. Und dann hier aus der Hüfte wieder. Tack, tack, tack, tack, tack. Atmen. Nicht vergessen, sonst gibt es einen roten Kopf. 5, 4, 3, 2, 1, auflösen. Wunderbar. Jetzt dürfte der Bauch zu spüren sein und das ist auch gut so. Den brauchen wir. Auch da haben wir jetzt den unteren Bauch mal dabei gehabt. Auch das ist eine Muskulatur, die ihr sonst leider viel zu wenig dabei habt. Wer solche Übungen ähm, vielleicht wie Crunches äh, bisher immer nur gemacht hat, solche Bewegungen, der wird den unteren Bauchbereich bisher noch gar nicht trainiert haben. Deswegen nutzt solche Übungen, um die wichtigeren Muskeln dabei zu haben und nicht solche, äh, einfach nur diese Crunch-Bewegung, ist totaler Käse. Wir sind eh schon im Alltag viel zu sehr eingebeugt und dann immer wieder da mit Power reinzugehen, gibt es bessere Übungen. Macht solche Dinge. Und ich komme jetzt erstmal wieder in die Puste rein. Bin ein bisschen außer Puste. Ich hoffe, ich hoffe ihr vielleicht auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch und wir sehen uns schon beim nächsten Mal.